Hey, leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Äh, ich mach mal kurz So, da muss ich hier mal unten gucken. Sieht auch ein bisschen blöd aus, wenn hier in so ein Kabel rein. Hätte. Ist egal. Ähm, ich habe jetzt hier gerade zufällig noch diesen Ort hier gefunden, wo wir uns heilen können. Deswegen wollte ich jetzt hier weitermachen. Ich glaube, die da draußen müssen wir noch kurz besiegen halt. Danach geht's dann los. Ich glaube, sonst haben wir alle besiegt unterdessen oder ich. Ja. So. Und ich würde sagen, das nutzen wir dann gleich aus mal und legen los. Außer dem zweiten Stock, da ist noch ein bisschen was zu machen, weil wir da dann zu Giovanni kommen. Und halt Stockwerk 10 selber ist vielleicht noch ein Item, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher. An das habe ich gar nicht gedacht. Na gut, Moglib setzt uns eine Runde weg. Für 22 Schaden nicht schlecht. Offenlegung, irgendwas. Ist glaube ich ein First Hit, halt, ja, so wie war heep für Unlicht. Oh -Oh -Oh Ziemlich sicher. Okay, macht nicht so weh zum Glück. Bibo hält da schon ein bisschen was aus, immerhin. Ist nicht selbstverständlich, natürlich. Tja, blöde. So, dann können wir hier nochmal kurz heilen, bei der hier. Die sagt dann so, pst, ich bin heimlich eine Krankenschwester. Hier, willst du heilen? Yo, danke schön, ciao. Ich wollte eigentlich das Bild angucken, weil ich glaube, das Bild ist... Moment, wir machen das. Das habe ich, ich... Ist egal. Ich wollte gerade einen Screenshot machen, weil ich habe den anderen Controller nicht hier. Ist egal, machen wir nicht. Äh, ich merke mir ganz kurz, auf welchem Stock das ist, hoffentlich. Acht. Acht, okay, da kommen wir gut hin. Wir gehen kurz ins Zehnte. Und ich mache mir mal einen Stift bereit, falls ich mir was notieren muss. Aber ich habe gar keinen richtigen Stift hier liegen. Fuck. Nein, hör auf nicht. Oh, nicht ein Lift, du Sau raus. So, da drüben kommen wir dann an. Hier ist noch einer. Wer bist du, was willst du hier? Ja, nix. Ein bisschen rumgammeln. Ich habe mir Bleistift geschrieben, aber wo ist mein Bleistift hin? Ah, ist mein Bleistift. Guck mal. Weiß ich was brauche. Ich sehe schon, wir sind 29 Folgen drin. Das ist gar nicht mal so schnell vorbei, aber sollte eigentlich schneller vorbeigehen. Ich glaube, ich hole dann einfach zu viel Zeit raus, weil ich mich immer gerne umgucke bei solchen Spielen und so. Einmal und zweimal trifft sowieso, das heißt, der ist weg. Ich mache das sehr gerne mit Mega vor allem, aber hier funktioniert das nicht so gut. Scheiß drauf. Sollte ja wohl hoffentlich reichen für einen One-Hit. Bei einem Zubat, da würde ich mir sonst Sorgen machen. Hätten wir schon X-Bud, würde ich mir überleben, ob ich X-Bud mache noch, aber Goldbad ist für mich nicht so gut. X-Bud mag ich viel mehr. Wir rage noch ein bisschen. So. Oh, er ist mal nicht verwirrt, wow. Gibt's das? Und rage. Ja, jetzt ist egal, wenn er verwirrt ist, jetzt ist er fertig. Ein bisschen Level-Up noch, schön, schön, schön. Und damit hätte das auch schon gemacht, so, voll fertig gemacht. Ich habe gerade gemerkt, vor Giovanni sollten wir vielleicht noch mit den Items rumspielen, aber dazu muss ich wieder alle verkaufen und so. Also, verkaufen, ähm, einmal an... Ah, guck mal, da steht Giovanni schon, ja, genau. Äh, an den Professor schicken... Wir ziehen noch ganz kurz ins zweite OG. Äh, ins achte, sorry. Und dann ins zweite oder ins dritte. Ich bin mir nie ganz sicher, welches es ist. Eben deswegen auch drittes oder viertes war der Schlüssel. Und zweites oder drittes ist der Eingang dann. Der Schlüssel ist aber nicht auf derselben Ebene wie der Eingang. Also wenn der Schlüssel im vierten war, kann es nicht der vierte sein. So. Äh, wir machen uns mal ganz kurz die Bank aufs Räumen, nämlich. Und zwar sortieren wir mal... Nach Nummer, damit ich sehe, was ich rumliegen habe. Ähm, ich habe zum Beispiel schon einen Tauboka. Für was brauche ich also ein Taubsi noch? Schmeißen wir raus. Dann brauche ich ein. Das hat das höchste Level, das heißt, mit dem kommen wir am schnellsten an einen Taubos ran. Radikal habe ich, das ist die Endeintragung, brauche ich nicht mehr. Pummeluft brauche ich eins, da behalte ich eines der beiden starken. Zubat brauche ich noch. Brauche ich noch, brauche ich noch. Fukano habe ich schon durch. Arkani wollte ich eigentlich nur behalten wegen schnell zeigen, dass ich es habe. Für mich selbst brauche ich es jetzt aktuell gerade nicht. Und Tragosso behalten wir noch wegen Weiterentwicklung. Onyx hat keine Weiterentwicklung in diesem Spiel, das heißt, der geht eigentlich auch schon wieder weg. Polygon hätte auch keiner. Polygon ist selten, da behalte ich noch. Und bei anderen weiß ich nicht, ob ich den Pokédex schon durchgehend eingetragen habe. Deswegen lasse ich das noch ganz kurz offen. So, 216, wie ihr seht, ich war schon recht fleißig. Oh, oh, oh, das kann ich auch noch schicken. Das ist mein altes Bio. So. Oh, ein Horn bonbon Nice. Gut, genau das wollte ich nämlich haben. Solche Bonbons. Habe ich glaube ich nicht so viel bekommen wie ich wollte, aber ist egal. Äh, wir gehen kurz ins bonbon gucken. Einmal habe ich nämlich jetzt ein Horn-Lieu-Bonbon für Bibo. Und dann gucken wir mal ganz kurz durch. Flop Bonbon ist eh zu hoch. Sonderbonbon will ich nicht benutzen. Plus plus geht einfach nicht. Ohne Plus geht Verteidigung. Ich glaube, Bibor kann ein bisschen Verteidigung sehr gut vertragen. Der vertritt einfach alles aktuell. <lacht> Vor allem die Defense leidet bei ihm halt. Also es ist schon Plus 2, das ist okay. Energiebonbon Bonbon ist KP. Auch hier sehr gerne Bibor plusen. Ich stecke jetzt einfach mal alles ein bisschen in Bibor nicht, weil Bibor voll mein op Lieblings-4 ist, gerade hier so in diesem Team. Dafür habe ich Nidoking. <lacht> aber ich will einfach, dass der ein bisschen was drauf hat nachher. So, und eines an Nidoking. Dann Stärkebonbon, Angriff. Uh, das brauchen wir unbedingt. Das kann jetzt ein bisschen gehen, aber er bekommt schon plus 3. Jetzt geht es dann gleich auf 4 hoch wahrscheinlich. Würde mich nicht wundern. Jetzt. Also da investieren wir gut. Hier lohnt es sich zum Beispiel nicht so, allen Pokémon was zu geben. Ich möchte aber zum Beispiel das... Turtok mit Knirsch oder Biss noch ein bisschen was machen kann, wobei sein Spezialangriffswert jetzt hier eigentlich auch wichtig wäre und den Rest investieren wir mal ganz kurz in Nidoking. Grips ist Spezialangriff, da brauchen wir jetzt zum Beispiel Turtok mit seinen Wasserattacken sehr, Pumeluf, Bonbon, wir haben kein Pumeluf, Initiative plus 1 ab Level 30, jo, fangen wir wieder an. Bibo ist sehr langsam gewesen bis jetzt. Das gefällt mir gar nicht. Obwohl es ein ihn eigentlich dabei unterstützen sollte. Das nervt mich ein bisschen. Da habe ich ein bisschen meine Probleme mit, wenn das nicht ganz funktioniert wie es soll. Aber ist okay. Wir leveln jetzt den mal durch. Der hat fast 1000 WP jetzt schon. Gut, ich habe noch 11 Bonbons. Das könnte ein bisschen knapp werden, aber... nee, das reicht. Das reicht gut auf 1000. Jetzt sind wir da oben. Gut, Bibo wird mega buff jetzt. Das ist cool. Haben wir so ein Bibo, das mit so Macho-Mai-Armen rumläuft? So. <lacht> das sieht ja mega lustig aus. Ich bin zwar mega scheiße in Photoshop und ich könnte das wahrscheinlich auch gar nicht machen, aber wenn ich es hinkriege, wäre das nicht schlecht. So. Vielleicht kriege ich es ja hin, mal gucken. Und noch mehr. Ja, es ist halt ein bisschen investieren hier. Das braucht Zeit. Aber dafür paar, äh, boosten wir die schön hoch. So, Ja, komm, wir geben noch mehr Bibo. Bibo braucht mehr Stärke. Vor allem mit seinem Wutanfall, den er hat. Nochmal eins und eins yes. So, wer braucht denn noch KP? AB nur 1, wir geben das ihm. Auf Flopbonbons investiere ich jetzt nicht 74, oder? Ist noch Duffens. Doch, ich investiere das kurz. Äh, dann schneide ich das einfach halt raus. Also, hier ist das die Folge 29 dann mache ich das halt kurz selber. 74 ist ein bisschen viel. Bis gleich. Okay, ich hab gerade gemerkt, ich habe das Mikrofon nicht angehört. Sorry. Das sah grad ziemlich dämlich aus. Ich werde das nachsynchronisieren, natürlich. Ups. Kein Schritt weiter. Nicht schon wieder dieser Typ. Mich werden jetzt doch so schnell nicht los. Ich kann es auf keinen Fall zulassen, dass sie bis zum Boss vordringt. Wie bitte? Zum Boss? Heißt das etwa? Giovanni ist hier. Ich habe ihn gesehen, ja? Der Boss vom Team Rocket hält sich also in diesem Gebäude auf. Dann ist doch klar, was wir zu tun haben. Geh das ist deine Chance, ihn zu besiegen. Und du kriegst es mit dir, mit mir zu tun, alter Mann. Äh, okay. Ciao. Das ist voll dämlich. Ich, ich synchronisiere das einfach. nach, sorry. Nein, das war nicht das, was ich wollte. Speichern wollte ich. Sicherheitshalber kurz, wenn wir hochgehen. Bleib sofort stehen, du Rotzlöffel. Oh, das ging ja schnell. Ah, der Boss steht gerade mitten in einem wichtigen Gespräch, klar. Wenn du glaubst, dass wir dich da einfach reinspazieren lassen, hast du dich geschnitten. Yeah. Zeit für ein Duell. Das war jetzt gerade richtig, der mir wahrscheinlich so. Jetzt habe ich die Kamera alles angemacht und dann habe ich das Mikrofon vergessen. So. Ah, mein Gott. Gut, b -Boss sollte zum einiges stärker sein. Die Nadelrakete macht trotzdem nicht viel Schaden halt, aber wir klatschen die trotzdem mal rein. A zurück, weil ich zu Bibo kann. Klar, jetzt habe ich gerade wieder irgendwie nicht daran gedacht, dass ich da ja vier statt drei Items bekomme, wenn ich einen Doppelkampf habe. Ich fände es einfacher, wenn es einfach auf B liegt und fertig. Das war nur ein Kabel. Ha. Fuck. Okay. Ich könnte ihm einfach einen Wutanfall... Ich drücke einfach einen Wutanfall rein. ist mir jetzt egal. Ich glaube, gegen Smogmog und Arborg habe ich mit Bibo einfach immer Probleme. Aber mit Wutanfall kriege ich jetzt einfach mal richtig einen Wutanfall her. So, und jetzt wird ähm, Turtok paralysiert. Leider. Und mein Bibo gibt ab. Gut ist halt Käfer brennen sehr leicht äh, ich gebe ihm glurak oder Pisa floor glurak oder Pisa -Flor. ich gebe euch ein glurak komm danach muss ich kurz heilen gehen wahrscheinlich glut auf smoke und wenn du triffst, dann bitte süde Wasser auf Arbok. Ich habe sehr viele Items bekommen, teilweise auch TMs und so, also ich sollte da noch kurz durchgucken, das habe ich glaube ich noch gar nicht gemacht. Yeah, noch mehr Punkte. Ah, jetzt sind eh alle Level 39, außer Vibor und Totok. Es war eigentlich wahrscheinlich egal, welche ich nicht reinschicke, es sind beide einfach gepusht. So. Glut auf A-Bock. Also er trifft eh Arbok, ist es ist egal. Weil nur noch ein Pokémon steht, nimmt er das Ziel wenigstens rüber, das ist sinnvoll. Uh, das wird Glurak weh machen? Jawohl, das wird richtig weh machen. Zum Glück hat die Paralyse nicht getroffen. Also nicht äh, geschockt so. Immer dieselbe Leier. Ah, wie ich Kinder hast. Ja, Pech gehabt ne. Blöde gelaufen. Sieht so aus, als wäre das mal wieder ein Schuss in den Ofen. Woo! Voll die unerwartete Line. Okay, da drin geht's los. Wir gucken kurz was Pikachu. Das ist einfach so ein Running Gang, ne. Das Pikachu jetzt genervt, dass der Wäsche guckt. Hallo. Hi. Ja, ich bin mal weg, ciao. So, wir gehen zuerst heilen. Natürlich. Oder sind die wieder geheilt worden? Ne, sind sie nicht gut. Wir gehen heilen. Ich hoffe, Rüdiger hat das hinbekommen, dass wir den losgeworden sind. So. Nö, hat er nicht. Ich helfe dir jetzt einfach nicht. Ich ignoriere die. <lacht> Richtig assi, so. Oh, ich gehe mal heilen. ciao. Viel Spaß noch. Rüdiger ich hätte noch Funktionsfähig, also ich hätte noch Pokémon, die battlen können und so. Richtig, die Funktionsfähig sind, aber nö. Nö, Wir gehen heilen. Ah, ich bin ein Idiot, klar. Der zweite Port ist ja voll nützlich. Ich vergesse es immer und gehe zum Lift. Das ist sicher extra gemacht. Und ich verkacke das jedes Mal. Geht schneller. Äh, ich wollte beim Porträt vorne, nämlich beim äh, Zimmer gucken, ob das der Turm ist, der Sinoturm aus der zweiten Gen, ob das der Ho-O-Turm ist oder der Lugia-Turm in dem Sinn, äh, bevor er abgefackelt ist. Das da unten, da dieser Turm da, am Ecken unten. Oder der hier. Weil das da drüben ist ja ein Berg halt, wahrscheinlich der Mondberg, das ist die, die See halt, da wo die arena ist. Ich denke, das sind so die Gebiete ein bisschen. Und da drüben haben wir ein Bild von den legendären Vögeln. Zapdos ganz deutlich, hinter dem Stuhl ist ein Lavados, glaube ich. Äh, Herr Präsident, Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie mich täuschen können. Der Meisterball. Er ist längst fertiggestellt. Habe ich recht? Die Produktion eines Meisterballs ist aufwendiger, als Sie denken. Und jetzt, wo ich weiß, wer Sie wirklich sind, da will ich ihn auch gar nicht mehr fertigstellen. Wie war das? Sie haben richtig gehört. Er ja, ist Zapdos-Denken. Wir lassen uns nicht von einer Verbrecherbande erpressen. Meine Firma wird Ihnen auch nicht dabei helfen, eine Armee starker Pokémon zu erschaffen. ist recht nicht basierend auf irgendwelchen gestohlenen Forschungsergebnissen. Na, na, unsere Abmachung sah aber anders aus, Herr Präsident. Wenn Sie sich so dreist weigern, ist es Ihnen bestimmt auch egal, was es Ihren lieben Mitarbeitern wird, oder? Oh nein, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Oh nein. sieh an, sieh an. Adi ist also auch da. So sieht man sich wieder. Leider, den leider haben der Präsident und ich gerade ein paar geschäftliche Dinge zu regeln. Wichtige wie du haben das Sendepause. Halt dich lieber aus den Angelegenheiten von Erwachsenen raus. Ansonsten wirst du eine Welt voller Schmerzen kennenlernen. Yeah, Battle. Rocket Boss, Giovanni fordert dich heraus und wir nehmen natürlich an. Wie das im Kampf? Okay. Aber gegen das Nobilikat kann ich zum Durchbruch recht viel machen, denke ich. Wie stark ist Durchbruch eigentlich? Ich glaube ich 60, oder? 75 sogar, guck mal an. Ja, Mogulby wieder, ich weiß. Ich los rein. Wenn das nicht klappt, würde ich austauschen, weil ich möchte natürlich nicht, dass Bibo stirbt eigentlich. Ja, ich glaube, wir sollten austauschen. Bibo soll ja ein bisschen Level kriegen und so. Wer kann eine Kampfattacke neben Pikachu? Gut, Doppelkick ist relativ basic, aber sie funktioniert. Uh, die macht weh. Schlitzer ist halt schon recht stark. Ich spiele die auch im ähm, auf Ursaring. Ich wollte nicht Schaufler machen, ich wollte Doppelkick machen. Egal, egal. Tötet ihn auch, Step-Bonus und so zählt auch. Schaden bleibt. Boom, weg. Das glaub ich, ist, glaube ich, sein schnellstes Pokémon. Mit Abstand. Ja, und jetzt kriegt Bibor trotzdem noch AP, aber halt nicht mehr Aktivkampf EP. Sondern Passiv EP, aber das ist okay. Wir vergraben uns wieder und tschüss. Das sieht so lustig aus, wenn die Arme so Schlagbohr, uh, der hat weh getan. Der wäre richtig böse gewesen. Zack. Nicht tot. Fuck, der ist defensiv. Schlagbohrer macht richtig weh. Ich hab's noch erwartet. Leider. Bisaflor wird der nächstes sein, weil kann da auch was mithalten gegen Stein und Boden. Und zwar... Äh, ich gebe mir einfach einen Blättertanz. Weil falls er schneller ist, ist mega saugehalten Waste. So. Jetzt müssten ein Queen kommen. Wir waren mir nicht mehr sicher, ob er Nito Queen wirklich spielt noch oder nicht, aber ja, klar. Ich habe jetzt nichts bestätigt, oder? Ist, ist Blütentanz eine Perma? Ich gucke jetzt mal. Ich mache nichts. Ja, Blättertanz ist eine Endlosschlaufe. Okay, das heißt, ich kann jetzt einfach liegen lassen. Ach so, die verwirrt auch, verdammt. Verdammt, das wollte ich natürlich nicht. Mega-Sauger! Jawohl. Bringt zwar nichts, weil ich eh gleich fertig bin, aber jo. <lacht> Viel Leben hat er ja anscheinend nicht mehr, wenn ich es nur 2kp heile. Okay, wir kriegen EP. Wie konnte ich nur verlieren? Oh nein. Gegen ein Kind. Nein, unfassbar. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde unsere Übernahmepläne und das Company aufgeben. Fürs Erste. Aber Team Rocket bleibt bestehen. Alle Pokémon auf dieser Welt existieren nur zu unserem Nutzen. Vergiss das niemals. Ich ziehe mich jetzt zurück, aber meine Zeit wird noch kommen. Du wirst schon sehen. Ja. Yo, Opa. Ich danke dir für deine Hilfe, mein lieber Junge. Pika Pika. Du hast ja recht, ich darf natürlich nicht auslassen, mein kleiner Freund, der nichts gemacht Ich werde nie was vergessen, dass ihr uns aus also unserer Notlage gerettet habt. Oh, ich will mich natürlich auch noch dafür erkenntlich zeigen. Ich könnte dir alles geben, was es für Geld zu kaufen gibt. Aber warum machen wir es nicht spannender? Du hältst ein Meisterball. Nice. Du verstaust das Item in der Fangtasche. Was du da in deinen Händen hältst, findest du mit Sicherheit in keinem Laden. Das ist das streng geheime Prototyp unseres Meisterballs. Mit ihm fängst du alle Pokémon garantiert. Wir haben allerdings nur dieses eine Exemplar hergestellt. Ich werde also verbunden, wenn du den Meisterball unauffällig einsetzen könntest. Ja, können wir machen. Okay, ja, das war's. Okay, ich dachte, da kommt jetzt noch was, aber anscheinend nicht. Das heißt, ich mache wieder an. Äh, ja, jetzt haben wir den Meisterball. Das Problem ist, wenn ich da diese Fangtechnik machen muss, das Pokémon fliegt so nach rechts, dann habe ich den Meister wollen halt Waste, weil ich das nicht machen kann. Tip top haben wir den. Äh, okay, gut, dann war es das auch schon für hier. Kann ich noch mit der Alten quatschen. Danke, dass du uns gerettet hast, der Präsident und die Belegschaft sind dafür. Okay, zutiefst verbunden. Jetzt müssten wir eigentlich alles erledigt haben hier. Der ist auch weg, das heißt, wir gehen raus. Ich zeige euch noch ganz kurz, was ich am Anfang der Folge gemeint habe: wegen Glurak. Das habe ich fast vergessen, jetzt nämlich. Ich denke, die meisten werden es schon wissen, natürlich. Wir könnten eigentlich auch laufen, egal. v sieht. Wir sparen wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit wegen dem Ladescreen, aber ist egal. Doch, wir müssen einen weniger machen. Okay. So, Silphscope ist safe. Und jetzt kommt Glurak. Sobald ich loslaufe, dann... Oh, okay, dann nicht. Du hast es wirklich geschafft, du hast Giovanni besiegt, oder? Ich war gerade draußen vor der Stadt, weil ich diesem Atlas auf den Fersen war. Und dann kamen plötzlich die ganzen Rüpel von Team Rocket aus Saffronia City rausgerannt. So richtig Hals über Kopf. Was für ein Glück, dass du so ein guter Pokémon-Trainer bist. Ich muss leider zugeben, dass ich selbst ziemlich Bammel hatte. Ich meine, was wäre wohl aus uns geworden, wenn wir gegen diese Fiesilin nicht angekommen wären? Ich bin so froh, dass wir die Silph Company zusammen retten konnten. Wir sorgen schon dafür, dass niemand mehr so unter Team Rocket zu leiten hat, wie das kleine Tragossau. Jetzt, wo der ganze Ärger vorbei ist, können wir uns wieder in Ruhe den Arenen widmen. Wo sieht's, wie sieht denn eigentlich bei dir aus, Adi? Warst du schon in der Arena von Safronia sieht ja? Und wie viele Orden hast du überhaupt? Vier. Wow, so viele schon. Ich glaube, wenn wir beide so weitermachen, schaffen wir es irgendwann in die Pokémon-Liga. Wir lassen es nicht unterkriegen, okay? Jo. Da, das meinte ich. Man ist viel schneller als zum Laufen. Und das geht dann halt nur, solange ich... Glurak in dem Sinn außerhalb des Pokéballs habe. Wenn ich jetzt sage, ich will den aus dem Pokéball nehmen, dann laufe ich wieder und Turturk greift mir hinten nach. So ein kleines Gimmick mit Glurak. Und es gibt andere, die es auch kennen. Zum Beispiel Onyx und so, können das auch. Relaxo kann das, habe ich gesehen. Ja. Taubos kann es, glaube ich, auch. Solche Viecher halt, ja, allgemein. Aber dazu muss ich trotzdem Fliegen haben, eigentlich. Und ich glaube, die VM in dem Sinn gibt es ja nicht, aber ich kann die Attacke fliegen trotzdem kriegen. Schön gereimt natürlich. Äh, nee, aber ich kann die trotzdem kriegen, damit ich für Glurak und so fliegen hätte, wenn ich will. Was eigentlich ganz gut wäre statt Windstoß, Fromm statt Flügelschlag und so. Aber wir sind um einiges schneller unterwegs, wenn ich auf Glurak fliege. Geht halt nur außerhalb von Häusern, natürlich. Hui! Ja. Gut, das wär's dann also für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben heute Team Rocket fertig gemacht, natürlich, weil wir so gut sind. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!